Hallo zusammen, hallo Freunde, ich habe jetzt mal das Santana ausprobiert und zwar das Warm White, also das Warm Weiß. Ich habe es nur etwas, also ich habe es in separaten Becher getan, ich habe es nur mit ein bisschen Wasser verdünnt und habe 500er Silikon rein, spaßeshalber. Ich finde es ganz gut, ich habe eigentlich so dieses Tagesleuchtgrün genommen. Das ist dieses hier. Dann Tagesleuchtpink und Schwarz. Okay, ich finde es cool rausgekommen. Und dann lasst uns einfach anschauen. Bis gleich. Oh,